Hallo alle zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie Dateien von einem Knap-Hardware-Rate-Array abrufen können. Was ist zu tun, wenn Sie versehentlich einige Informationen gelöscht haben, die Festplatte formatiert wurde oder das Nest-Gerät ausgefallen ist? Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software.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 der Informationsspeicherung zu verbessern. Bitte solche Geräte die Möglichkeit Red in verschiedenen Stufen zu erstellen. Aber auch bei den zuverlässigen Speichersystemen können unerwartete Situationen auftreten, wie zum Beispiel versächtliche Löschen von Dateien, Formatierung des Laufwerks, Systemausfall, Ausfall des Controllers oder andere Hardware usw. Infolgedessen können wichtige Informationen verloren gehen. Wenn Ihr Gerät funktioniert fähig ist und Sie nur eingeht, einige wichtige Dateien gelöscht haben, können Sie versuchen, diese auch dem Netzwerkpapierkorb wiederherzustellen. Sie können den Netzwerkpapierkorb einrichten oder überprüfen, ob er aktiviert ist, indem Sie Systemsteuerung Netzwerk öffnen. Prüfen Sie, ob diese Option aktiviert ist. Prüfen Sie dann, ob er für den bestimmten Ordner, aus dem die Dateien gelöscht wurden, aktiviert ist. Klicken Sie auf diesen Link, vergebenen Ordner. Suchen Sie dann den gesuchten Ordner in der Liste und klicken Sie auf Angeschaffte Ende. Hier sollte das Kontrollkäzchen "Netzwerkpapierkorb aktivieren markiert sein. Die Option "Netzwerkpapierkorb" wurde also aktiviert, was bedeutet, dass sich die gelöschten Dateien in dieser Ordnung befinden und sie wiederherstellen werden können. Öffnen Sie File und navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem sich die gelöschten Dateien befanden. Hier sehen Sie einen Ordner mit folgendem Namen in dem sich alle gelöschten Dateien aus dieser Verzeichnung befinden. Sie brauchen äh, sie nur die markieren und auf wiederherstellen zu klicken. Dann erscheinen sie wieder in diesem Ordner. Wenn sie ihr Knapp nicht mehr einschalten, ist das Gerät möglicherweise außer Betrieb. Aber was zu tun mit den Informationen, die auf der Festplatte verbleiben? Es ist nicht möglich, Dateien durch Abschließen des Geräts an den PK abzurufen. Sie können versuchen, das Gerät auszutauschen, aber auch es ist keine Garantie dafür, dass die Informationen nach dem Einrichten des neuen Servers auf den Festplatten erhalten bleiben. Entfernen Sie die Festplatten aus dem Knab Gerät. Achten Sie darauf, dass Sie sich deren Reifenfolge merken, da Sie die während des Wiederherstellungsprozesses benötigen. Diskfächer sind normalerweise wegseitig kennzeichnet. Dann müssen Sie die Laufwerke in der richtigen Reifenfolge in das neue Knap einbauen. Wenn der Schaden die Speichergeräte oder deren Inhalt nicht beeinträchtigt hat, ist es wahrscheinlich, dass Ihr neues System wie von dem Schaden funktioniert. Sie sollten bedanken, dass das neue Gerät möglicherweise die restlichen Informationen auf diesem Laufwerk überschreibt. Daher ist es besser, spezielle Software zu verwenden, um verlorene Daten sofort wiederherzustellen. Hetman RAID Recovery kann helfen, dass es kann Dateien sowohl von funktionierenden Reis als auch von einzelnen Festplatten wiederherzustellen. Auch wenn ein Teil der Laufwerke beschädigt ist und keine Daten von ihnen gelesen werden können, kann es dann in dennoch die restlichen Informationen von den anderen Laufwerken wiederherstellen. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, haben wir ein NAS mit vier Festplatten, von denen drei zu einem RAID5 zusammengepasst, sind. Was das System betrifft, so verwenden alle Knip-Geräte seit Jahren das xt dateisystem Lassen Sie uns eine Situation simulieren, in der ein Controller oder ein anderes Hardware-Teil des Geräts ausgefallen ist. Bevor Sie den Wiederherstellungsprozess starten, müssen Sie sicherstellen, dass Sie über einen Messenger-Speicher verfügen. Der große oder gleich groß ist wie alle Daten auf dem raid verbunden. Schließen Sie anschließend die Laufwerke an einen Windows-Computer an. Normalerweise kann es beim Anschließen der Medien zu einem Problem mit nicht genügend SATA-Anschlüssen oder Stromsteck verbinden kommen. Es gibt verschiedene Spleiter- und Port-Expander. Weitere Informationen finden Sie in den vorfälligen Videos. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung korrekt ist und starten Sie Ihren PK. Laden Sie das Hetman RAID Recovery Programm herunter, installieren Sie es und führen Sie es aus. Wenn das Dienstprogramm gespart wird, scannt es automatisch den Datenträger, erstellt daraus ein RAID und zeigt alle bekannten Informationen an. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Array und klicken Sie auf Öffnen. Führen Sie zunächst einen schnellen Scan durch. Wenn die Laufwerke und Daten nicht beschädigt sind, reicht es aus, die Informationen aus dem RAID wiederherzustellen. Wenn der schnelle Scan die benötigten Dateien nicht findet, führen Sie eine vollständige Analyse durch. Die Daten, die wir benötigen, befinden sich im Ordner Multimedia, wo sie von der Webinterface des Geräts heruntergeladen wurden. Sie brauchen nur die Dateien zu markieren, die Sie wiederherstellen möchten und auf die Schaltfläche wiederherstellen zu klicken, den Pfad zu speichern, auszugeben und erneut auf Wiederherstellen zu klicken. Danach befinden sich alle Dateien in dem eingegebenen Order. Viele Benutzer fragen, wie man RAID repariert, wenn ein Laufwerk ausgefallen ist. Theoretisch sollten Sie das ausgefallene Laufwerk ersetzen und alles sollte ordnungsgemäß funktionieren. Von Zeit zu Zeit geht jedoch mh, etwas schief und beim Wiederherstellen kann es zu einem Absturz oder einer anderen unangenehmen Situation kommen. Die zu Dat Datenverlust führt. Knapp verwendet den Linux-Treiber MD-RAID zur Verwaltung des RAID-Verbunds. -Ver Ver wenn diese Datensätze beschädigt sind, kann das Betriebssystem nicht mehr auf diesem RAID zugreifen. Für den Benutzer steht diese Situation wie ein Datenverlust aus. Hetman raid Recovery ist in der Lage, Daten wiederherzustellen, wenn MD-RAID-Datensätze beschädigt sind und sogar, wenn ein oder mehrere Laufwerke ausfallen. Aber denken Sie daran, die beste Möglichkeit Datenverluste zu vermeiden ist die Sicherung Ihrer Daten. TAP unterstützt viele Software von Blitzanbietern zum Sichern von Informationen und Laufwerken auf externen Speichergeräten, Remote-Servern und Cloud-basierten Sicherungsdiensten.